Die Medaillen, meine Damen und Herren, gibt es auch am heutigen Tag wieder für Sie, liebe Reitsportfans und ja, in diesem Falle im schönsten Stadion, Reitsportstadion der Welt überhaupt und zwar in Aachen. Und ähm, Walter Equestrian Games, meine Damen und Herren, in Aachen und ähm, diejenigen, die vor zwei Tagen ebenfalls auch schon mit dabei waren, als wir den kleinen Rückblick gewagt haben, nämlich auf Rom, die wissen, das alleine zu machen, das macht keinen Spaß. Viel, viel schöner ist es, wenn man das Ganze zu zweit macht und viel, viel schöner ist es, wenn man dann eben auch noch einen fachkundigen Mann an seiner Seite hat und den habe ich auch am heutigen Tage wieder mit dabei und zwar mit Franke. Franke, tausend Dank, dass das nicht nur vor zwei Tagen ideal geklappt hat, sondern dass du auch am heutigen Tag wieder mit dabei bist. Alles gut, schön, es macht auch Spaß und gerade natürlich sowas, so ein Event nochmal im Rückblick zu sehen, das ist natürlich außergewöhnlich. Das, was du schon gesagt hast, dass es außergewöhnlich ist, was in Aachen alles stattfindet und auch die Erweiterungen immer, das ist schon äh, einzigartig und äh, das ist einfach äh, auch für mich, ich hatte das Glück einige Male auch der Publikumsliebling zu sein und im Prinzip auch dieses Publikum mitzunehmen für unseren Sport, also das ist ein Riesenspaß da. Aachen ist grundsätzlich was absolut Phänomenales. Ähm, was ist es, was für dich Aachen ausgemacht hat, Franke? Ja, Aachen ist jetzt natürlich der Platz. Ähm, der Platz ist natürlich schon auch für manche Fähre schwierig. Äh, es ist natürlich auch äh, wetterbedingt manchmal auch, was ihr hier <lacht> gerade so seht, passiert auch in Aachen. Fast Aber immer, immer egal, wenn man in Aachen ist, Schwier einmal kommt so ein richtiger Schauer am Ende richtig runter, oder? Ja, das kann auf einmal. Es ist wie so ein kleines Loch, was da ist. Also weil man das Muster nimmt, kommt im Prinzip alles runter. Und ja. es ist äh, einfach äh, dann auch, äh, wenn man dann sieht, wie das Publikum bleibt, dabei ist äh, diese Nähe zum Publikum, äh, diese Begeisterung da. Äh, es ist an wenigen Plätzen ist es vergönnt, dass man im Prinzip vom ersten Tag an schon fast ein volles Stadion hat. Ähm, wir haben uns dieses Mal auserkoren und haben gesagt, wir hatten das große Einzelfinale mit dem Pferdewechsel vor zwei Tagen, was wir beiden kommentiert haben, um einfach ein bisschen Abwechslung hineinzubringen. Ähm, neben dem großen Einzelfinale ist es ganz, ganz klar natürlich eben auch noch ähm, dass das Teamfinale, ähm, was Besonderes ist. Ähm, da wollen wir ein bisschen schauen. Und ähm, ich glaube, pf, das, hat, das hat ebenfalls seine Berechtigung. Wie war es für dich damals einfach? Du hast unzählige Medaillen im Einzel gewonnen, aber genauso ähm, eben auch in der Mannschaft. Was hat das für eine Wertigkeit für einen selber, ob man im Einzel oder eben auch mit der Mannschaft gewinnt, Franke? Ja, es ist natürlich so, wenn ich äh, Mannschaftsergebnis habe, das ist etwas, was man gemeinsam äh, schafft, was natürlich die ganze Nation, was alles dahinter steht, äh, diese, diese Begeisterung, also die Emotionen, die zusätzlich noch einen, einen, einen gewaltigen Wert haben. Und es ist natürlich immer, dass die Nationenpreis dem vor ist an erster Stelle. Das Einzel ist meistens äh, dahinter. Ja. Und es ist natürlich so, dass äh, man muss erst für sich im Prinzip schon mal ein gutes Ergebnis abgeben, um im Prinzip die Mannschaft zu helfen. Was ich auch meinen jungen Reiter immer mitgebe, Ich sage äh, auch wenn Nationenpreis oder ihr für das Land reitet, Es geht eigentlich nur ihr müsst die beste Leistung für ja. euch. Und da ist zum Beispiel auch schon ein Beispiel, man kann nur gut reiten. Man kann zwar ein super Ergebnis haben, aber eigentlich, man kann nur gut reiten. Super reiten geht nicht. Und das, um einfach auch zu sehen, dass man Druck wegnehmen kann, dass man die, im Prinzip das korrekte Reiten, im Prinzip jeder Sprung versuchen, die beste Distanz für sein Pferd, das Beste zu machen, die genügend Zeit zu nehmen, auf die einzelnen Teile einzugehen. Weil wenn ich dann im Prinzip für mich ein gutes Ergebnis ab, abgebe, dann hilft das die Mannschaft natürlich. Ähm, es war am Ende so, dass die, die Deutschen aus den, aus den ersten zwei Tagen schon sich ähm, relativ gut vorbereitet haben und ähm, sehr, sehr gut mit dabei waren, ähm, dass... Ähm das Team bestehend dann natürlich einfach ebenfalls auch aus diesen Hochkarätern. Ähm, eben, wir haben sie fast vorhin schon gesehen. Wir hatten, ähm, wir hatten Ludger mit dabei. Wir haben Markus mit, mit als ähm, ähm, Unterstützung mit dabei gehabt. Wir, wir haben gerade auch noch gesehen, dass Meredith, damals mit Shutterfly, das waren schon einfach unglaublich starke Paare. Ähm, was ist Ludger? Die Stärke von Ludger in einem Team? Er hat in unzähligen Teams mitgeholfen, ähm, für die Medaillen zu sorgen. War das einfach gerade auch in der Zeit und über die Jahrzehnte hinweg einfach auch ein großer Rückhalt einer Mannschaft? Ja, es ist so, dass es erstmal ist es wichtig, dass das Mannschaftsgefüge stimmt, dass ja. man gemeinsam auch für diese Sache auch kämpft, äh, gemeinsam auch sein, seine Gedanken und natürlich auch äh, Vorbereitung, äh, wie geht er hin, welche Pferde, welche Paare passen am besten dazu, weil das ist natürlich unheimlich wichtig, dass man einfach sagt, okay, da auch, dass man eine gute Stimmung hat, dass man wirklich auch füreinander da ist, dass äh, die, diese Gemeinschaft, das ist unheimlich wichtig im Vorfeld, man ist dann doch über längere Zeit auch natürlich miteinander zusammen, äh, was natürlich auch, man sagt ja nicht sonst, äh, auch bei, bei, äh, bei Fußballspielern gibt es Lagerkoller oder ja. es gibt da Probleme, äh, das ist natürlich so, wenn man immer wieder, man isst, äh, geht gemeinsam essen, man unternimmt was oder ja. man ist dann, ja. dann doch die Tage dann auch zusammen und das sind so Sachen, die natürlich da auch äh, unheimlich wichtig sind dass diese Spirit zusammenpasst ähm, es gab eine, ja, eine Situation, eben ganz besonders eben in Aachen, die bestimmt auch ein bisschen für Diskussionen sorgte. Und das ist ähm, jetzt hier eben auch zu erkennen. Und zwar Alexander Onyschenko, genau. ähm, der einfach in der Lage war, der gesagt hat, meine Güte, ich möchte mein Land ähm, passend repräsentieren, auch im Reitsport Und sorgte eben mit seiner Truppe damals ebenfalls auch davor, dass er dabei war. Und er mischte am Ende ja nicht nur mit, ähm, sondern die Schrappe, tatsächlich am Ende ja ganz, ja. ganz knapp an der Medaille auch noch vorbei. Das war für viele, glaube ich, auch eine, ähm, eine richtig große Überraschung. Ja, es ist äh, zwar richtig, man kann da zweierlei Meinung sein. Hier sehen wir zum Beispiel Jean-Claude von Gehenberge, der, ja. äh, wo ich zum Beispiel Jolie Coeur von habe. Ja. Äh, er ist leider auch nicht mehr unter uns, aber ist trotzdem, das war ein super Pferdemann und hat äh, auch an seinen Reiten, hat auch großen Preis in Rom gewonnen. Aber nochmal auf dieses Thema einzugehen: Es ist ja so, dass okay, wir haben in manchen Ländern natürlich auch, wenn man zweit, zweiteilig ist, wenn man sagt, okay, eigentlich ich möchte das nicht, ich sehe für ein fremdes Land, dass ich dafür reite. Ja. Andersrum ist es natürlich auch so, dass manche Länder natürlich nicht in der Lage sind, vier äh, sehr gute Reiter zusammenzustellen. Äh, dann gibt es in großen Nationen natürlich auch manchmal Reiter, die möchten oder haben das Pferd passen, alles ist gut aber haben trotzdem keine Chance in diese Mannschaft zu kommen. Ja. Äh, wir wollen dann im Prinzip auch, wenn man jetzt auch wieder rückblickend in, in, in Tokio, man will schon viele Länder bei so einem Championat oder auch bei den Olympischen Spielen dabei haben. Und wenn man natürlich durch natürlich Qualität und nicht durch, dass man sagt, okay, durch Masse im Prinzip versucht die, die, die Sache zu verbessern. Und man kann im Prinzip als Einreiter, der im Prinzip ein bestimmtes Land aushelfen oder helfen könnte. Ja. Wäre das, ist das natürlich schon eine gute Sache? Ist man immer zweierlei, weil die einzelnen Ergebnisse kommen doch immer auf der Person und auf das, auf das Paar an. Und deswegen ist es auch da, dass manche Reiter natürlich haben schon auch Vorteile gehabt auch für ein anderes Land dann zu reiten. Ich bin zum Beispiel auch genauso ein Beispiel dafür. Ja, ja. Ich habe natürlich in Holland bleiben können, ich habe in Holland für Holland reiten können. Ich war damals in Deutschland angestellt, habe da meine Arbeit gemacht. Und es war natürlich zu der Zeit für Alvin Schockemüller nicht ganz so einfach, weil er auch der Trainer war, äh, der Wunschcoach. Und hat da natürlich auch dann gesagt, okay, ich, ich, ich tue mich schwer, im Prinzip meine Pferde, die holländische Nation zur Verfügung zu stellen. Ja, ja, ja. Dadurch ist im Prinzip meine Position oder meine Geschichte natürlich auch in dieser Richtung eine Meinung. Ich habe nicht für den einfachsten Weg gesucht. Es war natürlich früher für Holland einfacher, in die Mannschaft zu kommen. Aber ich habe dafür äh, ausgesucht, dass, okay, ich will, wenn, dann will ich auch diesen Wettkampf und wirklich auch, um, um äh, zu den Besten zu gehören, um dann auch in der Mannschaft dabei zu sein. Und wie das geklappt hat. Gut, du hast dich einmal entschieden für die Situation und hast die natürlich dann einfach auch bis zum Ende, dann am Ende verfolgt. Also ähm, das würde ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mit denen ähm, mit denen vergleichen, die wir jetzt eben auch gerade angesprochen haben. Also das ist, ähm, bei denen ist dann, glaube ich, die Motivation das zu tun, eine, eine noch ein bisschen gelindere. Aber wie gesagt, ich möchte das auch gar nicht abwerten. Aber wir das haben muss, das, jed wir muss haben jeder für das sich das selber entscheiden. glaube ich. Genau, wir müssen auch hier nochmal darauf zurückgehen. Am Ende ist es ja hier, der im Prinzip Weltmeister geworden ist Jos Lanzing, ja. im Prinzip nach Belgien gezogen. Ja, also es gibt da schon auch, wenn man das sportliga oder wenn man sagt, okay, wenn die Möglichkeiten oder damals auch durch leon Melchior, dass er im Prinzip gesagt hat, Jos, meine Pferde möchte ich für Belgien haben und Jos hat sich da auch für entschieden, im Prinzip in diesem in diesem Land für dieses Land zu reiten. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen diese Situation, weil du hast es auch gesagt, ähm, in, in euren beiden Fällen war das Pferd das Entscheidende, weil das Pferd war nun mal eben auch im Besitz eben von Belgien oder eben im Besitz der Deutschen und ähm, zu einem Paar, welches einfach da ist, gehören ja nun mal eben zwei. Und wenn einer nun mal eben eine etwas andere Nationalität hat, dann ist das vielleicht auch noch ein bisschen anders, ähm, vielleicht als in anderen Sportarten auch zu argumentieren. Ähm, weil nun mal eben, ähm, wie gesagt, ähm, wenn einer eben zum Beispiel dann Belgier oder vielleicht auch das Pferd im ukrainischen Besitz ist, dann vielleicht auch was anderes. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz schwierig. Soll jeder seine eigene Meinung zu haben, glaube ich, um das zu tun. In diesem Falle eben nur. In Aachen, ähm, da war es nun mal eben so, dass das natürlich schon hochinteressant war. war ein interessantes Team, du hast es gerade gesagt, dem Jean-Claude, dem... Ähm, äh, Vandenberg war bestimmt auch einer der erfahrensten. Dann kam ähm, noch Björn Nagel mit hinzu, Kathi Offel, zwei doch damals auch noch relativ junge, aber eben hochtalentierte ähm, Reiter, die mit dabei waren. Und eben dann auch noch Gregory Wartelet. Da hat er sich aber auch schon wirklich ein starkes Team einfach auch ausgesucht. Ja, und wir hatten natürlich hinterher auch mit äh, René, René Tebbel und auch mit Uli genau. Kirchhoff waren auch noch natürlich, die für die Ukraine geritten sind. Also das war schon eine sehr schlagkräftige Mannschaft da. Auf jeden, auf jeden Fall. Und deshalb war es auch gar nicht so die ganz große Überraschung, als es dann eben dann zum Ende hin, das dürfen wir ja dann schon mal vorwegnehmen, dann eben dafür sorgen, dass die, dass die eben am Podium knapp vorbeikamen. Nicht vorbei am Podium ging es am Ende dann eben auch wieder für das Team Stars and Stripes. Busy Madden war eine Mannschaft vorgesehen, Busy Madden, McLean Ward, Laura Kraut und Margie Engel, wenn wir vorhin bei den Ukrainern gesagt haben, da war auch ein relativ junges Team, ist es in diesem Fall schon ein Team, welches einfach auch schon äh, wirklich einiges an Grand Prix Erfahrung einfach aufzuweisen hatte, auch damals schon. Auf jeden Fall, die sind natürlich immer auch durch die Größe des Landes und im Prinzip was da auch natürlich dafür den Sport auch gemacht wird, ist es schon gewaltig. Und äh, okay, Bisi ist natürlich sind tolle Reiter, Bisi ist eine super Reiterin ähm, und deswegen ist auch da. Das ist, äh, die bringen immer wieder auch andere Pferde wieder raus, äh, haben die Möglichkeit mit sehr viel Qualität auch zu arbeiten und ist einfach, äh, das ist auch toll. In diesem Fall authentik ähm, und ähm, Paar welches über viele, viele Jahre, glücklicherweise auch nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern äh, die Amerikaner kamen auch generell einfach immer gerne nach Aachen. Das ist natürlich immer mehr geworden. Das Fliegen, die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, gibt natürlich diese Möglichkeiten und das ist auch toll. Und man sieht ja hier auch an der Reiterin oder auch was an diese, diese Parcours, die wir jetzt gesehen haben, wie nah das Ganze schon zusammenliegt. Und Sicherlich auch in Aachen ist es kein einfacher Weg, das ist immer lang, es sind immer hohe Sprünge, breite Sprünge und deswegen ist auch da natürlich immer wieder, dass es schon gewaltig ist, was da auch geleistet wird. Aber es gibt auch anderweitig, es ist im Prinzip in Aachen, auch. man hat manche Pferde, die lieben das in Aachen zu gehen, die wollen im Prinzip auf diesem Platz, dann hat man erst das Gefühl, die haben vielleicht nicht das letzte Vermögen. Und dann kommen die in Aachen auf den Platz und da war immer der, boah, der wächst nochmal über sich hinaus und äh, bringt noch mehr und das ist das ist gewaltig, das ist einfach toll. Du hast es vor zwei Tagen angesprochen, als wir eben auch ähm, bei deinem Triumph eben in Rom eben auch ähm, im Besonderen über Jolicoeur sprachen und ähm, da sprachst du ebenfalls an, bei Jolicoeur war das auch so, äh? das ist kam auf den Platz in Aachen und ähm, weil, das ist schon schwierig, weil es wirklich an, andere Ausmessungen sind. Und damit meine ich eben nicht die, die Höhe der Hindernisse, sondern tatsächlich einfach auch diese Galoppiermöglichkeit, die man dort hat und benötigt. Und ähm, dieser, wie hier auch eben aus der Vogelperspektive zu sehende, wahnsinnig das, große Platz. Das ist ja auch oft die, die Problematik, wenn man sagt: Okay, ich bin jetzt in, in, in Wir haben ja früher, waren die Hallen, wo wir geritten sind, auch etwas äh, in viele Sachen viel kleiner. Ja. Ähm, und da war oft schon mal das Problem, dass man einfach, dass man sagt, okay von aus, von der Halle nach draußen wieder kam. Und ist dann natürlich in Aachen auf so einen Platz gekommen, wo man viel mehr galoppieren muss, wo viel mehr Möglichkeit, viel mehr Weite ist. Ja. Äh, das war erst auch eine Kondition für den Pferden, natürlich eine komplett Umstellung. Ja. In der Halle kam alles Schlag auf Schlag, dass man einfach sagt, okay, komm, das haben wir nur die, die 13 Sprünge. Wenn man sagt, okay, in, innerhalb von 60 Sekunden 15 Sprünge zu machen, hm. das heißt, alle drei Sekunden ist es im Prinzip ein Sprung. Was dann an Konzentration, an Kraft und im Prinzip Balance, alles zusammenkommen muss, äh, das geht, geht sehr schnell. In Aachen ist es natürlich so, dass durch Weitläufigkeit auch die Pferde natürlich leichter etwas auseinanderfallen. Und da ist natürlich immer ein bisschen die Schwierigkeit, das Ganze da zusammenzuhalten. Und ähm, gab es so Pferde, wo du sagen würdest, meine Güte, das war für mich wirklich prädestinierte, aus meinen, von meinen eigenen Pferden prädestinierte Hallenpferde und der, die anderen dann doch eher prädestiniert für den großen Platz? Ja, ich hatte das nicht so, aber ja. okay, das gibt es ja grundsätzlich, dass manche Pferde besser in der Halle weil da natürlich die Gegebenheiten ja. fast immer gleich sind. Der Boden ist im Prinzip auch der Platz und auch ja. die Bannen und alles, das ist ziemlich nah zusammen. Das ist fast immer gleich, also für ein Pferd, um Vertrauen zu kriegen und so natürlich auch viel leichter äh, draußen, wenn man natürlich so ein Pferd was guckig hat oder so und man kommt dann hier den Aachen auf den Platz, wo dann diese Weite ist und dann auch noch mit die, diesen optischen Sprünge wo man sagt, okay, boah, da kommt schon ein bisschen was her, äh, ist es manchmal auch etwas schwieriger da. Michael Whittaker und ähm, was einfach phänomenal ist, ähm, eben einfach auch an der Dynastie, wir haben das in den letzten Wochen jetzt gesehen, ähm, und zwar auch der Sohnemann von Michael, ähm, der, der ebenfalls jetzt auch schon in die Fußschöpfen tritt. Ähm, da merkt man ähnlich ähm, wie bei der Genetik der Pferde, ähm, dass sich das Talent der Reiterei tatsächlich eben auch ähm, vererben lässt. Ja, also da, bei, bei Familie Whittaker sieht man das wirklich und das ist gewaltig, was da auch so, aber was mir im Prinzip an der Familie Wittiger immer unheimlich begeistert ist im Prinzip das familiäre äh, dieses auch andere Leute was gönnen äh, ja. Freude und Spaß dran zu haben und das ist, ist gewaltig. Meine Tochter hatte das Glück, dass bei denen auch, wie sie in, in, in England studiert hat, ja. wo sie da natürlich dann auch bei denen mal übernachtet oder mal am Wochenende verblieben ist. Und einfach, die war auch begeistert von im Prinzip dieser Lockerheit und die Gemeinsamkeit. Und ich glaube, das zeigen die auch jede Woche wieder im Sport, dass im Prinzip auch das Miteinander umgehen und, und diese ganzen Teile, das ist schon sehr, sehr, sehr speziell. Und, und wirklich sehr sehr und wirklich sehr sehr prägend ein ja. paar welches die in dieser Zeit damals wirklich ähm, enorm einfach auch für mit für Furore sorgte ähm, das war wirklich Christina Christina Leper mit ähm, ihrem ähm, No Mercy sie hatte einige tolle Pferde dieses Matching das Zusammenpassen das war einfach mit ähm, No Mercy und und mit Christina mit Christina glaube ich ganz besonders ja man sieht schon bei der Bewegung und bei diesem Pferd, wie viel Energie im Prinzip da selber schon drinsteckt. Dieses Willen, dieses ja. Prinzip, wo sie sagen, okay, ich muss hin und wieder mal einen mehr machen, weil es sonst im Prinzip zu doll geht. Und das ist natürlich, hier ist das äh, so für sie, macht das natürlich etwas praktischer, weil die Energie immer da ist. und äh, sie kann das sich für auch immer mitnehmen Pferde lassen, ne? man merkt hat, das so ein bisschen. Genau. Ne? Ja. ja. Und hier sieht man, man, sie muss immer ziemlich energisch, dass sie auch wieder ein bisschen zurück muss, weil der Tendenz vom Pferd selber schon immer ziemlich doll auch nach vorne wollte. Und wenn sie im Prinzip das Pferd natürlich auf so einem großen Platz dann laufen lässt, ja. dann wird es natürlich zu flach und dann geht es natürlich nur in die Vorwärtsrichtung. Und äh, deswegen musste sie hin und wieder auch mal ein Gelock von mehr machen. Und hat sie wirklich, hat sie bravourös wirklich am Ende umgesetzt, war am Ende auch ähm, ähm, in der Einzel Einzelwertung, da sind es noch eben diese 6,5, nachher kam eben dann auch im Einzel noch ein bisschen was hinzu, ähm, aber trotzdem war knapp raus aus diesem Top 10. Und, ähm, und ähm, erstmal ganz, ganz wichtig, dass die Teamleistung... Die Teamleistung. Was natürlich einfach, dann in Aachen auch sehr speziell ist, gerade mit den Nationenpreisen oder jetzt auch hier beim Championat, dass es abends bei Flutlicht ist. Ja. Äh, was auch noch natürlich eine sehr spezielle Atmosphäre, eine tolle Atmosphäre gibt. Jetzt sehen wir Ludke nochmal. Da hatte wirklich dieses Pferd genau dahin gebracht in Aachen, äh, dass er auf den Zeitpunkt, vorher war das alles nochmal auch so ein bisschen wackelig, aber dieses Pferd im Prinzip auch, was von Natur sehr viel Energie hatte, ja. immer auch sehr nach vorne wollte. Und dadurch im Prinzip auch selber, man sieht hier auch immer versuchen, wieder die Ruhe in den Gallopada reinzukriegen, durch seine Balance natürlich auch da mit einzuwirken. Und das ist eigentlich so, das Ganze hier auch wieder immer der kleine Moment, im Prinzip das Pferd wieder so ein bisschen aufs Hinterbein, ein bisschen da zurück zu bleiben, sonst würde dieses Pferd auch da viel zu doll beschleunigen. Und das sind natürlich so, sind die Momente auch, wo wir für die Balance vor, dem Prinzip, dass man sagt, okay, der Einfluss des Reites, äh, wo der jetzt auch immer, dass man sagt, okay, dass man da auch äh, äh, gewaltig viel mitmachen kann. Grundsätzlich ist es dann natürlich einfach, dass da, wenn du sagst, Mensch, die Pferde, die einen besonderen Go haben, also dieses Besondere eben nach vorne haben, ähm, was natürlich als, als Basis für ein Pferd einfach immer sehr, sehr gut ist, weil ich kann es ja eher ja. vielleicht nochmal das zurückhalten, weil wenn ich dieses Go benötige und dann selber produ produzieren muss, ist ähm, ja eigentlich auch immer etwas schwieriger ist. Ja. Das ist natürlich auch dadurch, dass es im Prinzip ja, viel mehr Frauen jetzt auch im Sport haben, weil dieses ja. Blut oder dieses Go natürlich da viel mehr ist. Ich sage immer auch, für, für einen Amateur, der im Prinzip reiten will, der muss kein faules Pferd haben, weil das bringt oft Unsicherheit da rein. Wenn das Pferd einen ja. Reiter zum Sprung ein bisschen hinzieht, wir können, es ist viel einfacher, ein bisschen zu warten, als diese Impulse da reinzubringen. Und, äh, ja. Wenn ein Pferd auch für einen Amateur ein bisschen stärker ist, das kann man mit Zäumung und so, das kann man das besser, das kann man das dosieren. Aber Impulse in ein Pferd reinzubringen, ist viel komplizierter. Hat sich in dieser Hinsicht auch ähm, eben Oh guck mal, da sehen wir jetzt auch noch, ja genau, ähm, Gatte von Madeleine Winterschulze und ähm, auch einer der großen Mitglieder. Hat sich in dieser Hinsicht auch ähm, der Vorteil eben, dass ähm, die Pferdezucht sich deutlich verändert hat, einfach auch nochmal maßgeblich was Positives mitgegeben? Gewaltig, was die Zucht im Prinzip Einfluss genommen hat äh, an die an die Modelle oder auch an dem Prinzip dieser Einstellung oder auch äh, in viele viele Bereiche. Äh, das ist gewaltig, was da alles so passiert ist und äh, das ist äh, eigentlich den Zucht zu verdanken. Ja. Wir hatten ja früher auch, wir haben in Deutschland auch einige Blutlinien, wo man von vornherein schon wusste, oh, die haben mit früher Gotthard, äh, da war das mit Wasser oft nicht so einfach oder mit Radetzky oder auch in, in, in, in das Felischen Blut mit äh, Paradox oder auch mit Polydor das, oder mit, mit äh, Pilot, äh, ja. da wusste man auch, da hat es so Blutlinien, das kann mal kompliziert werden. Hat natürlich an anderer Seite unheimlich Möglichkeiten. Aber das Ganze da natürlich dann zu bekommen, das ist äh, schwieriger. Das will man heute, will man das im Prinzip fast gar nicht mehr. Äh, wir sehen die Pferde auch mit Wasser und mit anderen Sachen, da haben die wenig Probleme heutzutage noch mit. Äh, dadurch sieht man hier in Aachen auch, dass man auf einmal, ich glaube, jetzt kommt diese Mauer wieder, äh, wo man dann solche Sachen hinstellt, wo man dann sagt, boah, das war zu der Zeit war das was ganz Besonderes. Das, Besonderes und das heute hat damals auch, auch, auch, auch zum Beispiel Küchengel äh, schon zu Problemen äh, gebracht. Und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt heute Tage auf den Turnieren sind. Wir, äh, ich erinnere mich da gerne auch an letztes Jahr, da hatte Jan und Christoph ähm, Meier-Zimmermann bei sich hof turnier Da war wirklich eine, eine Mauer, die hatte auch Franke, genauso wie hier ja auch ähm, konzipiert und das war wirklich wie ein, wie ein Strandmotiv. Also da war wirklich Wasser auch schon drauf und ähm, also ähm, das, war, ähm, das sah schon fast aus wie ein Bildschirm ähm, und ähm, so abwechslungsreich genau, einfach. Das ist das war schon enorm ja und so hat sie natürlich auch da immer auch für die parkourbauer dass wenn man sagt okay wir haben nur stangen ist es natürlich auch immer dass das ist immer äh, man muss schon unterschiede man muss mal eine mauer haben man muss mal eine planke haben es muss mal hier oder da mal irgendwo was muss mal sein weil sonst haben wir immer ein parkour was nur aus stangen besteht ja yeah, ja yeah. Und ich glaube einfach auch, dass ähm, die Turnieranzahl, die ja einfach viel, viel mehr geworden ist, auch eben bei den Hohen, um, um da einfach auch abwechslungsreich das Ganze zu gestalten, ist es einfach auch wichtig, dass es wegen nicht monoton wird und stupide, sondern dass das, eben, ähm, dass das eben mit Einfluss. Was nimmt es dann für Einfluss auch auf die Pferde, würdest du auch sagen? Meine Güte, sie werden ja fast so ein bisschen wie abgeklärt durch die Situation, dass man eben auch neue Sachen damit einbringt. Es ist natürlich, ja, okay, aber auch, was, was wollen wir im Prinzip? Wir wollen diese Aufmerksamkeit, wir wollen im Prinzip die Konzentration darauf. Und das sind natürlich auch manchmal, dass Sprünge helfen, wenn ich mal was Neues oder was anderes habe. Ähm, als Beispiel, ich hatte früher einen, einen, bei Alvin Schockmüll ein Pferd, Rex, der Robber. Und äh, wenn das Pferd, das war dann ein in höheres Alter schon, und wenn im Prinzip das Gefühl war im Training, oh, es wird ein bisschen langweilig oder irgendwie das Ganze, dass dieses Interesse nicht mehr ganz so da war. Ja. Dann bin ich bei ihm auf den Derbyplatz gegangen und habe mal Pulvermann oder irgendwie mal Holsteiner Wegesprünge gesprungen. Auf einmal hat sich das Pferd wieder komplett im Prinzip so auf, oh, ja. es ist was Neues, es sind andere Arbeiten jetzt. Und auf einmal wurde das Interesse natürlich beim Pferd auch wieder höher. Deswegen auch heute, ich glaube, wenn man die Abwechslung gestaltet, ob man mal auf Rasen oder mal auf Sand oder man ist mal auf dem Gelände, das tut alle Pferde gut, im Prinzip auch für die Aufmerksamkeit, aber auch im Prinzip Interesse an aller Sachen zu behalten. Hier sehen wir jetzt Jeroen, der war natürlich auch äh, ist ein super, super äh, Championatsreiter äh, mit seiner Gelassenheit, seiner ja. Konzentration, äh, auf so einem Weg das Pferd gut vorzubereiten, den Weg vorzugeben, was will ich. Und dann auch die Coolness im Parcours, wir haben hier auch gesehen, oh, oh, der hat auf die Uhr einmal geguckt, aber zusätzlich hat er wieder einmal ein bisschen das Pferd rausgenommen, um doch wieder ein bisschen mehr Platz zu bekommen. Also da ist es äh, ein genialer, genialer Reiter. Und was einer ist, ähm, er ist einfach auch ein absoluter Championatsreiter, ne? also einer, der immer unglaublich förderlich einfach eben auch für, ähm, für die Mannschaft ist, ähm, der gerade diese Events, diese Championate nicht umsonst, hat er bei Olympischen Spielen eben einfach auch so, ähm, so häufig für Furore gesorgt, der sich die besonders gerne rausgenommen hat. Ne? Also es ist nicht nur eben einer, der sich ähm, die großen Preise vorgenommen hat, sondern einfach auch bei Championaten einfach auch ganz besonders einfach sich immer... Äh, bei was das natürlich das gerade für das Championate so wichtig ist, dass sich ein, ein Ruhepol oder auch man sagt, okay, diese diesen Druck, diese zusätzliche Druck, die automatisch kommt, durchs ja. Land, durchs Publikum, durch im Prinzip diese Mannschaft, äh, da braucht man natürlich schon auch Routine und im Prinzip dass da das eigentlich. Wir haben das in diesem im letzten Jahr hier bei den Olympischen Spiele auch gesehen, äh, auch von den Deutschen her, da war andere Team oder auch hier mit Christian Kuckuck, die haben doch in das Championat, es für beiden natürlich das Erste war auch irgendwie Reitefehler gemacht und äh, das passiert natürlich am Anfang, wenn man noch nicht diese Abgeklärtheit hat, äh, gerade für solche wichtigen Events äh, dann genau auf den Punkt, das Ganze dann auch zurück, äh, zurechtzubringen. Die ähm, nicht nur in Deutschland, sondern generell ist es ja so, dass ähm, äh, es dementsprechend einfach auch gerade in dieser Jugendförderung, es gibt eben auch für die Jugend diese Championate wie eben die Europameisterschaften, die für die Jugend einfach auch einen besonderen Stellenwert hat. Ähm, sieht man da auch so ein bisschen wie viele Chance, einfach auch äh, jugendliche Reiter frühzeitig an diesen besonderen Druck heranzuführen? Ja, es sind natürlich immer mehr Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Ich bin selber auch tätig bei der Young Rider Academy, das ist eine internationale Organisation, die versucht, junge Reiter zu unterstützen und wirklich einen Weg, ob das Mediatraining ist, ob das mit THC ist, mit Dopinggeschichten, mit anderen, dass man sagt, okay, Medikation und alles, um die Reiter im Prinzip frühzeitig auf etwas vorzubereiten, was nachher auf den zukommt. Und dann natürlich auch mit Top-Trainer, wo man einfach sagt, okay, auch Erfahrungen auszutauschen, Diskussionen mal heranzuführen und äh, dann im Prinzip im Einzelnen auch auf die Pferde natürlich einzugehen. Also, das ist äh, diese Teile, da ist vielleicht in unserem Sport noch einiges auch äh, oder noch viel, viel mehr möglich, was natürlich andere Sportarten, ob das Fußball oder auch im, im Basketball oder diese, diese Themen, die sind natürlich in diese Form, um diese einzelne, auch die psychologische Geschichte noch bei den Einzelnen anzugehen, natürlich schon viel weiter als wir. Ja, und gerade eben auch dieses, ähm, guck das jetzt auch nochmal, jetzt kommen wir zu Meredith und Shutterfly, die einfach ähm, ein sensationelles Paar einfach ähm, seinerzeit waren, ganz besonders eben. Äh, dann eben auch in Aachen. Ähm, ist es so, dass es, ähm, es gibt wie gesagt diese Akademien im Fußball, gab es das schon sehr, sehr lange, es gab schon richtig diese Fußballschulen. Schulen, ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass du sagst, eigentlich ist es so, an dem, an dem Wissen der, ohne dir Böses zu wollen, der alten, erfahrenen, ähm, sollte man die Jugend noch mehr teilhaben lassen? Ja, auf jeden Fall. Es ist, ist, ist, glaube ich, wichtig. Aber da wissen wir alle, dass äh, auch gerade da bei den Eltern, die im Sport oder so viel erreicht haben, äh, einige, weil auch vielleicht dadurch, dass man den Sport so lange betreiben kann, mhm. äh, dass man eigentlich im Training, in Ausbildung und so eigentlich äh, bei den Eltern erst erst ankommt, wenn der, der Zeit. Aber da haben manchmal natürlich auch die, die Leute haben andere Berufe oder irgendwo ja. anders, wo sie ihr Geld verdienen und dadurch im Prinzip ihr Know-how in dieser Form gar nicht so weitergeben. Und das ist äh, vielleicht auch da, äh, dass man sagt, okay, bei uns im in, in Sport generell, in Amerika ist das anders. Da sieht man im Prinzip viel mehr im Trainingsbereich, dass die Leute da viel mehr Unterstützung und viel mehr dafür getan werden, wenn die Reiter fast nicht alleine gelassen. Ja. Aber da sind natürlich manchmal auch wieder andere Gelder im Spiel, wo das natürlich dann auch wieder äh, leichter ist. Wir wissen alle, dass es hier im Prinzip, wenn man das alles aus eigener Tasche dann begleichen oder machen muss, um diese, diese Möglichkeiten auch zu schaffen, braucht es natürlich was. Aber das war eine tolle, tolle Runde von Meredith. Wieder eine absolut starke Runde. Noch ganz kurz was, auch eben auf dieses amerikanische Prinzip drauf eingehen, was du vorhin auch noch, ähm, was du auch noch sagtest. Ähm, für mich ein bisschen dagegensprechend. Du hast gesagt, die werden fast gar nicht mehr alleine gelassen, sondern wirklich fast jeder Schritt wird dort begleitet. Ähm, ähm, muss ich trotzdem bei den Reitern relativ schnell auch eine gewisse Form der Eigenverantwortung trotzdem auch lehren. Und ich glaube, das schaffe ich auch mal, wenn ich einfach auch mal die Kinder einfach auch mal alleine lasse und dann einfach mal sage so, jetzt musst du mit diesen Situationen aber auch mal eine fertig werden. Ja, schon, aber das ist natürlich immer, das kann ich vorbereiten. Ich, wenn ich das Training mache, ich versuche schon immer, dass man sagt, okay, wichtig ist, der Reiter muss selbstständig dabei werden. Ja. Äh, wichtig ist natürlich auch, dass man im Training, äh, ich sage denen auch immer, ich sage, wenn eine wenn wenn Schleuse aufgeht und die, ihr den Parcours, dann seid ihr auf euch alleine gestellt. Mhm. Also im Training fangt schon an, so zu konzentrieren, dass jeder einzelne Sprung im Prinzip der wichtigste ist, um da das Beste zu machen, dass die Konzentration hoch bleibt. Das ist im Prinzip auch da, dass man diese Kleinigkeiten, kleine Nuancen auch früher spürt, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist einfach auch in der, in der heutigen Zeit, wo man sagt, okay, dass da mehr eigentlich so auch äh, noch an Möglichkeiten gibt. Es ist noch nicht alles ausgeschöpft. Mhm. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, ähm, um den Sport zu ja, auch verbessern, gar keine Frage. Er ist im McLean Ward einer, der ebenfalls es auch geschafft hat, eben ähm, nicht nur über viele Jahre, sondern über Jahrzehnte einfach auch an der Spitze mitzumischen. Ist es nach wie vor auch immer noch. Ähm, ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Sein Vater, Barney. Ja. Hier sieht man auch gut durch seine Position, auch versucht im Prinzip die Balance beim Pferd auch äh, da unheimlich zu unterstützen. Und äh, ist einfach auch ein, ein, ein toller Reiter da, die im Prinzip auch nicht nur, manchmal sagt man, okay, der ein, ein, ein toller Reiter, weil er so viele Erfolge hat. Aber ich glaube auch ein toller Reiter, wie er im Prinzip seine, seine Runden und seine Geschichte da präsentiert, äh, ist genauso wichtig. Ähm, gerade, wie du es gesagt hast, mit dieser Balance ähm, schon ein sehr, ähm, konnte man da fast ein bisschen vom amerikanischen Prinzip auch schon sprechen, wie er einfach auch auf dem Pferd saß? Ja, okay, das hat sich gewaltig verändert, hein? das ist natürlich mhm. auch so. Ich habe natürlich einen Vorteil, da sind wir wieder dabei, dass er natürlich, in, wenn man jetzt einen so Gregory Waterlett sieht, er natürlich viel, viel größer, viel, ja. für ihn ist die Balance natürlich noch viel extremer oder viel mehr im Einfluss als bei McLean, weil durch seine Größe hat er das natürlich in dieser Form dann leichter. Aber, äh, Und auch ein kräftiger. Ist, ne? Gregory ist, ist natürlich auch ja. nicht nur ein langer Kerl, sondern <lacht> einfach auch ein, ein sehr muskulöser genau. Kerl. Ne? Genau. Aber er ist ein toller, toller Reiter, der hat so viele ja. Pferde nach vorne gebracht. Und im Prinzip immer, wenn ein Pferd weg ist, eine Woche später kommt er mit Neuem und ist wieder vorne dabei. Also das ist schon ein sehr genialer Reiter, auch in der Motivation, in der Ruhe und selber auch, dass man sagt, okay, dass er diese, diese, diese Balance, aber auch im Prinzip genau seine Sache vorbereitet und die Pferde sowie auch richtig unterstützt, wenn, wenn es notwendig ist. Und das ist im Prinzip, ich sehe ja immer, dass die Aufgabe des Reiters ist. Man soll das Pferd helfen. Um yeah. im Prinzip ihm zu, zu, am besten zu präsentieren und zu zeigen. Und dabei ist Gregory natürlich auch eine geniale Person da. Geniale Person. Für mich ist es so, dass, wenn ich Gregory, ich habe Gregory selten, ich habe hab ihn vielleicht auch mal in sich gekehrt gesehen, aber immer eine unglaublich positive Ausstrahlung hat. Der ist ja. immer am Strahlen, der ist immer, auch wenn man auf ihn zugeht, immer gewillt, mit einem auch zu kommunizieren. Ähm, das ist schon von dieser Warte ebenfalls nicht nur ein genialer Reiter, sondern auch ein toller Typ. Ja, ja. aber das ist natürlich das Schöne bei uns im Sport. Der Sport bringt einen auch dazu. Äh, lieber Gott, lass keine Bäume im Himmel wachsen. Ja. Äh, man kann auch das, okay, diese Kontakte oder diese Gemeinschaft im Prinzip auch... Äh, man muss auch immer die Charaktere, die da auf die Pferde übertragen werden, ist natürlich unheimlich, was das einen Einfluss hat. Und äh, das ist einfach auch so, diese, diese Nähe oder auch äh, diese Energien oder auch im Prinzip diese Gefühle, die so ein Pferd hat, wie wenig er braucht, wenn er im Prinzip den Sport will. Äh, dann, dann ist er unheimlich bereit und, und will im Prinzip auch, dass wenn man ihm hilft, das zeigt er sofort. Und das ist eigentlich das Schöne, was mich äh, eigentlich auch an den Pferden so begeistert, dass, äh, wir können auch mal einen Fehler machen, aber wenn man sagt, Mensch, das nächste Mal äh, da habe ich zu wenig aufgepasst, da war ich selber zu spät. Was war hier ja. ja auch, hat im Prinzip das Pferd ein bisschen abgewartet und er war im Prinzip mit seiner Sache hat er zu, war er zu spät. Aber ein paar, ein paar natürlich, nicht nur aufgrund seiner, der, der Championatserfolge, das ist so ein bisschen... Okidoki und, und Albert, ähm, er hat es auch nicht so richtig geschafft nachher. Er ist natürlich nach wie vor auch noch im Sport präsent, aber eben so ein richtiges Championatpferd nochmal ähm, nee. hervorzubringen, ähm, es ist ihm nicht geglückt. Nee. Ah, dies war ein Ausnahmepferd, ja. äh, was der geleistet und gemacht hat. Dramatisch dann im Endeffekt, das glaube ich durch den Beinbruch dann nachher ja, ja. ja eben ähm, dann leider. Ähm, dann nicht nur seine Sportverletzung, die Sportkarriere zu Ende, sondern eben auch dieses ähm, großartige Ende dieses Pferdes, dann war, ähm, das ist dann schon am Ende dann wirklich bitter, aber eben was er geleistet hat, das war absolut beeindruckend. So, entscheidend eben auch aus dieser ersten Runde, dass sie also dann wen eben lediglich hier mit diesem kleinen Patzer von Piet, ähm, mit diesen fünf Punkten, sonst eben dann mit diesem lediglich einen ja. das war schon, das war schon stark. Damit ähm, ähm, war die Situation einfach immer noch so, dass ähm, ähm, die Holländer einfach diese Führung, die sie lange einfach dann hatten, dann noch deutlich ähm, ähm, haben beibehalten können. Cameron ist natürlich auch ein, ein Pferdemann. Die Iren schon auch, dass man sagt: Okay, da die ganze Familie auch, die sind alle zusammen. Und äh, Cameron auch da, im Parcours, das äh, ist auch ein, ein, ein toller Reiter hier für mich immer faszinierend er hatte sich ja mal verletzt ähm, ja, sehr schwer ganz schwer verletzt und, aber nicht beim Reiten sondern mit dem, beim Spielen mit dem Hunden hat er sich ja hat eine Knieverletzung die war gar nicht das war nicht das schlimme sondern das ähm, nicht verheilen dieser Verletzung das sorgte ja. ja dafür dass er einfach so lange außer Gefecht war und ähm, für mich, du hast es beim letzten Mal so gesagt, das Hinfallen ist nicht schlimm, das Aufstehen ist entscheidend. Wie er sich nachher wieder zurückgekämpft hat in den Spitzensport, das zeichnete ja. für mich einfach auch diese, diese enorme mentale Stärke einfach auch eines ähm, begnadeten Reiters Cameron Henley aus. Wenn man heutzutage, wenn man sein Knie sieht, dann denkt man, das ist gar nicht möglich. Ja. Wir treffen uns hin und wieder mal und er auch mal so eine Runde Golf zu spielen. Ja. Aber wenn man dann sieht, wie das Knie aussieht, das ist schon boah, ist es schon extrem. Aber sagt, okay, der hat so, wie es aussieht, aber hat keine Schmerzen dran. Und das ist im Prinzip das Wichtige. Und äh, dann ist es natürlich auch wieder gut. Aber die Einstellung zum Sport oder auch da auch Pferde kennen und alles so, das Ganze ist schon, schon toll. <lacht> Kommt ja. der Faust? Ja. ja, guck und ähm, jetzt kommt der neue Holländische ja. Trainer hier. Der neue Holländische, genau. Butch Coach der neue Bronze ähm, kam ein bisschen überraschend, oder? Also jetzt nicht, dass er Trainer wurde, die Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon eigentlich sehr, sehr gut, weil nach Rob eben wirklich nochmal einen ähnlich guten zu bekommen, dachte ich, oh, uh, das ist nicht leicht, weil das ist schon einfach ja nicht nur eine Traineraufgabe, die man dort machen muss, sondern es ist natürlich auch schon eine sehr, sehr schwierige, es ist eine diplomatische Geschichte, also da braucht man ein bisschen mehr als nur Pferdeahnung. Ja, Hey, Jos hat natürlich das Gute, dass er im Prinzip die alle kennt und eigentlich so das Ganze auch als Pferdemann und wenn es dann drauf ankommt, auch ich glaube, das gut, sehr gut, sehr gut machen kann. Ja. Es ist ja nicht immer, dass man sagt, okay, als Bonds Coach, dass man sagt, okay, brauche unbedingt einen Trainer. Einen Trainer kann man ja. auch zusätzlich von anderen Seiten kann man sich besorgen. Aber äh, das Management, die Leute alle für diese Turniere, für Nationenpreise, für äh, diese ganzen Sachen da äh, auf die richtige Position zu, äh, zu bekommen dass auch der, der, die Reiter, wo ich mir was von vorstelle, dass ich auch die auf den richtigen Weg zu bringen, dass sie da den passenden Zeit bekommen, äh, um die Pferde gut vorzubereiten, genug Kenntnis zu haben, um dann am Ende fürs Championat die besten Leute zusammen zu haben und die Pferde natürlich in besten Form, was natürlich in der heutigen heutige Zeit auch gar nicht so einfach ist, weil es so viele Fünf-Sterne-Turniere gibt, so viele äh, Global Tour, äh, ja. was natürlich dann auch, wo es dann auch äh, natürlich um Geld geht, um äh, dann die Begeisterung auch für die Nationalmannschaft äh, zu erhalten. Äh, die Begeisterung zum einen und natürlich auch so eine Autorität hat, ne? dass man dann im Endeffekt die Person muss dann eben auch schon mal sagen, nee, ähm, du, das hat jetzt Vorrang oder jetzt halte ich da mal ein bisschen mit zurück. Ähm, diese Autorität muss eben dann auch ähm, so eine Person ausstrahlen. Ja, Phänomenal großartige Hengst, hat sich leider wirklich hatte, ähm, hat sich nicht so ähm, vererbt. Das liegt aber weniger daran, ähm, dass es die Vererbungsstärke war, sondern sein Samen war leider gar nicht so gut. Deshalb gibt es nicht so viele Nachkommen eigentlich von Kumano. Eigentlich auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen schade. Über ihn haben wir ähm, bei Ist unserer auch letzten schon gesprochen, Beat. Haben, haben wir letzte Sendung auch ein bisschen auch von gesprochen. Genau, da war er ähm, nicht reitsportlich im Bilde, aber wenigstens in Persona. Und ähm, einer, der so ein bisschen der Schweiz, ich will nicht sagen, den Rücken gekehrt hat, er reitet natürlich immer noch für die Eidgenossen, aber ähm, er hat sich so ein bisschen sesshaft in Amerika gemacht. Genau. Ich nehme mir ein bisschen den englische Kommentar noch dazu. Es ist eigentlich äh, schön, dieses auch da. was im Prinzip auch überall, wenn man sagt, okay, die Leute, die im Prinzip Pferde im, im Spitzensport reinbringen. Und das sieht man auch wieder durch äh, das gute Reiten, die Pferde, das Vertrauen zu geben, äh, diese Balance, das Körperliche vom Pferd richtig auf die Reihe, dass es das Pferd fit, auch von seiner Muskulatur und äh, das Ganze so aufzubauen, dass sie nachher in der Lage sind, das zu tun. Wir können natürlich nicht erwarten, dass ein vierjähriges Pferd das schon kann. Das muss alles äh, beigebracht, das muss alles wachsen. Es braucht seine Zeit dazu, die, diese ganze Entwicklung dazu zu machen. Äh, wie viel Zeit da reinsteckt, das wird meistens vergessen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir sehen immer diese schönen Bilder. Aber wie lange es braucht im Prinzip, dass so ein Pferd mit so viel Sicherheit da in Aachen auf den Platz geht, äh, das braucht schon sehr viel Zeit. Und ähm, das... Phänomenale einfach ähm, an der Situation, man kann an wirklich an vielen dran ändern, du hast gesagt, meine Güte, dort es wird professioneller, was Coaching etc. angeht, aber an dieser Zeitschraube selber, dass ein Pferd nun mal eben von vierjährig bis zehnjährig nun mal eben sechs Jahre braucht, das kann man einfach nicht verändern, nee. zum Glück nicht. Eines halt ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Früher haben wir immer gesagt, bei den irischen Pferde, die waren erst ab 12, 13 Jahre waren die auf dem Höhepunkt. ja. Und äh, das war natürlich auch da, das okay, das hat mit der Zucht auch diese Draftpferde und so das Ganze, die waren nun mal so. Hier haben wir ein bisschen jetzt... Ja, häufig wurde es damals umsprochen, ne, diese, diese Situation mit dem... Mit der Briefmarke. Die beiden hatten vorher schon den Fehler, ne? die hatten ja vorher schon diesen kleinen, diesen einen kleinen, leichten Fehler. Ist es eben auch so, dass bei Pferden, die ganz besonders einfach auch ähm, eine, äh, eine besondere Vorsicht haben, dass es dann natürlich einfach durch so einen Fehler auch so eine, eine größere Unsicherheit einfach auch hineinkommen kann? Ja, aber es ist ja auch hier, okay, der hat dann aufgegeben, weil der hatte ja seine keine Chance mehr, aber... Es war, weil er im Prinzip im Frühjahr noch den großen Preis hier in Aachen gewonnen hatte. Eigentlich, ja. eigentlich so, dass man okay, der kennt den Platz, ist sicher auf dem Platz. Und äh, okay, durch diese Mauer im Prinzip dann am Ende dieses Mischgeschick. Aber das sind Sachen, die passieren natürlich. Und äh, okay, er hatte jetzt keinen Einfluss mehr, die waren 0, 4 und 0. Deswegen äh, hat es keinen Sinn gemacht, um das nochmal zu versuchen oder nochmal was zu machen. Hier sieht man auch schön die Leichtigkeit, die Authentic hat, ein äh, bisschen auch seine Art zu springen, auch äh, so vom Hinterbein, dass man manche natürlich so ein bisschen in eine andere Form hat, aber trotzdem dies, dieses Pferd auch durch sein Go im Prinzip auch da, dass sich sich selber schließt und... Äh, was sie natürlich auch so bei BISI, BISI lässt sich Zeit. Die ist auch immer, dass man okay, wenn die mit einem neues Pferd anfängt, ja. äh, dass sie sie da wird Zeit, weil sie ist auch eine, die braucht äh, unheimlich Vertrauen. Äh, es ist auch immer so, dass für den Reiter, wenn ich Vertrauen zu meinem Pferd habe, kann ich auch gut reiten. Äh, wenn das Vertrauen nicht so da ist, dann wird, kommen leicht auch äh, Reiterfehler hinzu weil ich nicht genau weiß, was es für, eine Situation macht. Deswegen ist es auch da, dass man das Reit erstmal versucht, Sicherheit reinzubringen. Aber dann natürlich auch so dieses Management, wo du sagst, okay, jetzt habe ich die Sicherheit und jetzt im Prinzip das Ganze dann auf den Punkt zu bringen. Und das hat er natürlich in Perfektion vorgetragen dann auch. Ist muss man dann aber auch wieder sagen, ist dann aber einfach auch eine Situation, du musst einfach auch unglaublich abgeklärt sein, dass du halt einfach sagst, okay, meine Güte, ich habe vielleicht jetzt mal gerade mal kein Championatspferd, aber ich habe eins in the making, eins, was so langsam vielleicht kommt. Und dann einfach mal sagen, okay, ähm, ich muss in diesem Jahr vielleicht nicht an den Championatsentscheidungen groß mit dran teilnehmen, sondern ich warte einfach mal ab und warte, was die, ähm, und vielleicht einfach gehe ich ähm, erst in einem oder in zwei Jahren dann wieder in diesen, in diesen Bereich wieder hin. Dafür ja. muss man natürlich auch im Geduld, und Geduld ist ja wirklich so eine Tugend, die ja wirklich auch schwer zu erlernen ist. Aber sie ist auch eine Kämpferin, die wirklich auch, äh, Kathi ist, äh, ist sehr stark und im Prinzip äh, cool und geht ihrer Sache hundertprozentig nach, hä? waren auch eben über diese, über diese vielen Jahre hinweg. Ne? Also da können wir, was du vorhin ja auch gesagt hast, ähm, ein Reiter, der ähm, äh, bei Gregory hattest du das auch gesagt, immer wieder, immer wieder mit neuen Pferden und immer wieder einfach ähm, im, auch im Vier- oder im Fünf-Sterne-Bereich dann wieder dann dabei ist, das zeichnet, das zeichnet einfach dann auch einen, ja. äh, einen großartigen Reiter dann noch aus. Nicht nur einmal eben mit dabei zu sein. Und eben auch mit den unterschiedlichsten Pferden. Ja. Es ist immer besser, man kann sich das Reiter auch ans Pferd anpassen. Das ist... Ja. Äh Was sich dann entlädt, ähm, nach eben wirklich so einer, nach einer langen Zeit eben, oder nach, wenn man den Parcours dann eben absolviert hat und ähm, man hat das gut gemacht. Ähm, Emotionen, die man zwar sieht, aber eigentlich immer nur dann äh, verstehen, glaube ich, kann, wenn man es wenn selber, selber gemacht hat. Ja. Das war natürlich zu der Zeit auch eine super Paarung hier in Berlin mit... Mit Hecker. Ja, wenn wir vorhin bei Familie Wittecker ansprachen, eben, dass es Reittalent oder einfach auch so ein bisschen dieses, ähm, dieses Pferdegespür eben doch auch ein Gen geben muss, was man vielleicht auch weiter vererben kann, ist bei Familie Schröder auch ersichtlich. Da sind alle drei Brüder, auch nicht jetzt zwar nicht im Spitzensport, aber eben auch alle im großen Sport oder eben auch als Trainer aktiv und ähm, dem Pferdesport auf jeden Fall auch absolut verschrien. Ja. Berlin hat ja auch einige im, im, im, äh, in der Nachtzucht. Ist also auch, wenn man sagt, okay, bei seiner Größe, aber der vererbt sehr viel Blut auch. He? Der ja. hat ja wirklich so manchmal auch ein bisschen die, die, gerade an der Grenze sind, weil sie so viel Ehrgeiz haben. Weil sie so viel, weil sie so viel Ehrgeiz haben. Cassini-Blut, ne, was, was, was, was dir natürlich absolut noch ein Begriff ist, aber eben mit der Besonderheit, dass es eben äh, Cassini-Blut mit einfach sehr, sehr viel Blut ja. oder besten mit sehr viel Saft dann natürlich nochmal in Kombination ist. Tja, Aachen feiern Aachen feiern, die, die Holländer einfach besonders. Ähm, alleine, alleine die Lage ist genial. Die Holländer haben es fast noch näher. Die Holländer haben fast noch näher als die ganzen deutschen Fans. Aber sieht man doch, ich finde das immer, was, was, was gut ist, da sieht man auch die ganze Begeisterung überall und ja. Dass ja diese Emotionen, diese ganze Geschichte, was da natürlich hochkommt, und äh, dass man sagt: Okay, das ist einfach toll, dieses Erleben zu dürfen, da mal mit dabei zu sein und äh, dass auf einmal alles so hoch geht, das ist schon gewaltig. Das ist äh, einfach toll. Und äh, <lacht> Piet hier. Piet, und da sieht man auch, dass die Holländer doch meistens doch sehr sympathisch sind. auch. Ach, <lacht> <lacht> die also auf jeden Fall. Ja, guck mal, was du vorhin auch gesehen hast, ähm, es sind dann auch, ähm, ich glaube Eisbrand war das gerade, ne? Eisbrand ja. Chandon, der, der Fahrer, das geht dann auch ähm, übergreifend, ne? dass die im Endeffekt, da gucken nicht nur die Springer zu, sondern ähm, da sind die Fahrer mit dabei und all die anderen auch. Und ähm, in Aachen am Ende ganz, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, ist was ganz Besonderes und trotzdem... Ist ganz, ganz, ähm, guck, unser Bundeskurti damals, ähm, dass die Deutschen ebenfalls auch noch ähm, mit auf dem Treppchen waren. Ähm, ich glaube, das war, ähm, hat nicht nur sie erfreut, Prinzessin Haya von Jordanien, ähm, sondern glaube auch die ganze Aachener Dass Das natürlich auch da mit so einem Publikum dann äh, diese. Atmosphäre da, das ist einfach, äh, ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass äh, im Prinzip schon Championate auf richtigen Plätzen sind, ja. äh, dass eigentlich auch dieses miterleben oder dieses auch mitmachen kann. Das ist, äh, glaube ich, äh, schon sehr, sehr wichtig. Ja. Tja, da wird natürlich nochmal ähm, die, die, die Gesamtsituation noch mal eingeblendet. Ähm, Deutschen waren mit dabei, dann nachher im Einzel, sah es ebenfalls sehr, sehr gut aus, auch das dürfen wir noch eben erwähnen. Ähm, Jos Lansing, der damals mit Comano Gold holte, ähm, Authentic, den wir gerade auch noch ja. eben mit der Mannschaft mit Bisi sahen, holte sich selber. aber Meredith eben mit Shutterfly, ähm, die ähm, holte sich dann die legendäre Bronzemedaille damals und ähm, auch Ludger war nur ganz knapp entfernt, ähm, nämlich im Einzelnen mit Lespoir. Du hattest es gesagt, absolut auf den Punkt gebracht. Ja. Dann nehme ich auf einem sehr, sehr auf einen sehr, sehr guten fünften Platz. Ähm, Frank, es macht total viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, den Rückblick nicht alleine zu machen, sondern einfach mit fachkundiger Person. Ähm, tausend Dank, dass es mal wieder geklappt hat. Ich hoffe, dass wir das Headset bei dir noch ein ganz klein wenig lassen, dass wir das vielleicht noch mal ähm, einige Male mitgenießen können. Unsere Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall freuen, weil nämlich nicht nur diese Woche, sondern auch noch die nächste Woche steht ganz im Zeichen der Rückblicke auf große Reitsport-Events, die wir da haben. Aber trotzdem freuen wir uns doch auch wieder, wenn aktuelle Reitsportveranstaltungen kommen, oder? Auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich, dass alle gesund bleiben und dass wir wieder in Kürze alle wieder gemeinsam auf dem Turnier sein können. Franke, tausend Dank. Und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß. Danke sehr. Alles klar. Wir hören.